ist eigentlich bislang okay, sonst was schief geht, Gut, dann können wir beginnen. Außer dann begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserer Pressekonferenz. Mein Name ist Corna Zimmermann, ich bin die Sprecherin des Bündnisses, Hashtag NonCop, nein zum Niedersächsischen Polizeigesetz. Wir haben Sie eingeladen, um die Gründung des Bündnisses bekannt zu geben und zu erklären, warum wir das von den Fraktionen SPD und CDU vorgelegte Reformgesetz zur Änderung des niedersächsischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung und anderer Gesetze ablehnen. Auch weil die niedersächsische Landesregierung und das Innenministerium bislang keine öffentliche Debatte dazu führen, möchten wir dieses Thema auf die Tagesordnung setzen. Zunächst möchte ich einen Überblick geben, was wir in den nächsten 30 Minuten machen möchten. Zu Beginn werde ich kurz darüber sprechen, wie sich das Bündnis zusammensetzt, was der gemeinsame Konsens ist und welche Aktivitäten und Protestaktionen geplant sind. Danach werde ich das Wort an den Künstler und Netzaktivisten Pandelun übergeben. Panneloon ist unter anderem einer der Vorsitzenden des Grundrechte- und Datenschutzvereins Digital Courage und wird allgemein über die Problematik der neuen Polizeigesetze berichten. Darauf wird der Rechtsanwalt Dr. Andreas Hüttl, der unter anderem seit vielen Jahren mit der Hannoveraner Hannover 96 Fernsehen zusammenarbeitet, Darüber sprechen wir, strafrechtlichen Folgen sich für alle und besonders für die Fußballszene durch das neue Gesetz ergeben. Dieses wird Paulo Dias als Vertreter des Republikanischen Anwaltsvereins ergänzen. Und schließlich wird die Bürgerrechtlerin, Publizistin und einstige politische Geschäftsführerin der Piratenpartei Katharina Nukun die netzpolitischen Folgen ausführen. Ähm, ich komme zum Bündnis. Im Juni dieses Jahres haben sich die ersten niedersächsischen Gruppen und Vereine getroffen, um ein breites gesellschaftliches Bündnis zu begründen, das sich gegen das neue Polizeigesetz stellt. Inzwischen sind es über 80 Vereine, Gruppen, Initiativen und Einzelpersonen, die diesem Bündnis beigetreten sind. Beispiel, beispielhaft, um die Breite des bunten und gesellschaftlich durchmischten Bündnisses zu zeigen, seien genannt Frenzsee in Oldenburg, junge liberale Niedersachsen, internationale Liga für Menschenrechte, TU Braunschweig und auch die Jugendorganisation einer der beiden gesetzesvorliegenden Fraktionen, die JUSUS. Die ausführliche Liste aller aktuellen Bündnispartnerinnen finden Sie in Ihren Unterlagen. Auch wenn die Bündnispartnerinnen im einzelnen Positionen der alltäglichen Praxis nicht übereinstimmen, so kommen sie doch zusammen, um gegen das neue Polizeigesetz zu protestieren, weil es uns alle betrifft. Im Alltag, auf der Straße, in Schule, Uni, Stadien, auf Demos und im Betrieb. Das Bündnis non fordert den Niedersächsischen Landtag auf, die geplanten Änderungen auf dem Polizeigesetz nicht zu beschließen und weiteren Ausweitungen der Befugnisse der Sicherheitsbehörden eine Absage zu erteilen. Darüber hinaus wird die niedersächsische Gesellschaft aufgefordert, sich aktiv dem neuen Polizeigesetz, anderen autoritären Tendenzen und Einschränkungen von Grund- und Freiheitsrechten sich in den Weg zu stellen. Zur Aufklärung von Information und Mobilisierung ist am 18. August ein dezentraler Aktionstag geplant, an dem sich lokale Bündnisse, aber auch Einzelmitglieder des Bündnisses im ganzen, Bündnis, im ganzen Bundesland unterschiedlichste Aktionen ausgedacht haben und zum Beispiel wird in Braunschweig an diesem Tag auch eine eigene Demo sein. Am 8. September ruft das Bündnis zu einer Großdemo in Hannover auf, die einen Ausgang am Ernst-August-Platz vor dem hannoveran Hauptbahnhof nehmen wird und vor dem niedersächsischen Landtag mit einer Abschlusskundgebung enden wird. Die genaue Route können Sie Ihrer Pressemappe entnehmen. Nach derzeitigem Stand erwarten wir Mindestens 5000 TeilnehmerInnen. Es sind mehrere Protestwagen angemeldet, unter anderem ein, ein Wagen der Hannoveraner Elektrosound, einer von dem Hannoveraner Elektrosound-Kollektiv Dunkle Vorahnung, die sich als Vorbild AfD wettbassen genommen haben und mit einer gigantischen Party für Stimme sorgen werden. Ähm, dazu ist eine weitere Großdemonstration am 10. November angedacht und nun zur inhaltlichen Position. Positionierung möchte ich an Padellon übergeben. Ja, ich bin Padellon von Digital Courage. Wir sind eigentlich aus Bielefeld, also nicht aus Niedersachsen, haben aber eine Ortsgruppe in Braunschweig, sind darüber äh, mit hier reingezogen worden ins Bündnis und ähm, sehen auch unsere Aufgabe ein bisschen da drin, den vielen anderen Gruppen, die sich auch in anderen Bundesländern zusammenfinden, um gegen die dortigen Polizeigesetze zu mobilisieren, ähm, verpflichtet ein wenig unter die Arme zu greifen, zu helfen, da wo es gewünscht ist. Wir unterstützen zum Beispiel darüber, dass unsere, über unseren Shop Demo-Materialien versendet werden oder dass wir bei den Finanzen helfen und ähm, damit also auch einfach ein bisschen Backing in den, in den Rücken geben können. Wir selber haben auch eine Stellungnahme ausgearbeitet für die Anhörungen die jetzt, ich glaube auch morgen, mhm. im äh, Niedersächsischen Landtag beginnen werden auch zu einer mündlichen Anhörung kommen, haben an der Stelle vor allen Dingen einmal bemerkt, dass ähm, wir es in Unverschämtheit finden, dass den zivilgesellschaftlichen Gruppen, die eine Stellungnahme gebeten wurden, auch abzugeben und auch die, die sie machen wollen, keine vernünftige Synopse zur Verfügung gestellt wurde, sondern ein völlig wirres Zusammenklatsch von hier ändern wir was, da ändern wir was und ähm, keine Synopse, mit der man halt wirklich arbeiten kann. Intern wird es die natürlich geben, weil das ist das Erste, was Referenten von Parteien in der Regel machen, wenn es um solche weitreichenden Gesetzesänderungen geht. Wir haben also an solchen Stellen auch dann einfach gesagt, da können wir einfach nichts zu sagen, weil diesen Aufwand an Durcharbeiten von Gesetzesinitiativen wollen wir in dem Sinne nicht machen und haben uns mit einigen Anmerkungen positioniert, zum Beispiel darin, es wird permanent gesagt, ja wir müssen dem islamistischen Terror begegnen und ähm, ohne irgendeine Begründung, wo wir denn islamistischen Terror so wirklich haben in unseren Ländern es muss dann immer der Anschlag am Breitscheidplatz herhalten und da hätte man mehr überwachen müssen, nein, besser überwacht als Amri, das war, hat wohl kein Mensch sein können, das heißt äh, wenn uns etwas nicht fehlt in Deutschland, dann ist das um mehr Überwachung und ähm, äh, schon gar nicht, was uns fehlt, ist eine Geheimpolizei, sondern was wir brauchen, ist eine Polizei, die vernünftig arbeitet. Anscheinend hat sie das im Fall Amrik nicht getan. Ich möchte aber da den entsprechenden, hoffentlich kommenden und wirklich durchgezogenen Untersuchungsausschüssen nicht vorgreifen. Insofern bezweifeln wir, dass es überhaupt notwendig ist, solche Gesetze, egal in welchem Bundesland, zu machen. In Bremen ist es bereits auf Eis gelegt worden, hat auch unsere Arbeitsgruppe dort äh, gut arbeiten können. In NRW gibt es entsprechende Proteste. Thüringen ist, glaube ich, das einzige Land, das klar gesagt hat, dass sie solche Gesetze nicht machen wollen. Und wir wollen auch dazu äh, hinkommen, dass sich auch die verschiedenen Bundesländer einmal bündeln. Es steht ja noch ein Musterpolizeigesetz ins Haus, ähm, dass äh, wahrscheinlich überall da, wo ein Land zu freundlich war oder kein Gesetz gemacht hat, noch ein Bezug Bundesgesetz draufgespielt werden soll. Und rufen dann schon zu einer Großdemonstration in Berlin am 29. September. Auf Waldstadt Angst stoppt die Polizei. So viel, glaube ich, von mir, so wird Wortes zu. Dann übergebe ich an den Dr. Andreas Hüttel. Ja, grüß Sie. Äh, Dr. Andreas Hütte ist mein Name, es ist gesagt worden, ich bin seit 20 Jahren Strafverteidiger in Hannover und äh, Mitglied im Vorstand der Niedersächsischen äh, und Bremer Strafverteidigervereinigung. In dieser Eigenschaft werde ich äh, gemeinsam mit meinem Vorstandsmitgliedern äh, Dr. Holger Netz ebenfalls bei der Anhörung im Landtag äh, anwesend sein und wir haben jeweils Stellungnahmen abgegeben äh, zu dem Gesetzesentwurf. Äh, ich muss aus der Strafverteidiger-Sicht sagen, dass ich mich, ja, wie gesagt, lange damit beschäftige, dass es eigentlich äh, in der jüngeren Vergangenheit äh, dazu gekommen ist, dass dass es erhebliche Verschärfungen in Straftatbeständen gegeben hat, dass es Gesetzeserweiterungen gegeben hat, neue Straftatbestände geschaffen worden sind, die sich fast ausschließlich im Bereich der sogenannten Gefährdungsdelikte bewegen. Es gibt parallel dazu, Bestrebungen, angeklagten und Beschuldigtenrechte im Strafprozess einzuschränken. Und das Dritte, was jetzt in diesem ganzen Kontext auftaucht, ist eben die Verschärfung von Polizeigesetzen. In dem alle Bereiche, die in Freiheitsrechte eingreifen können, das materielle Strafrecht, das Verfahrensrecht und letztlich auch die Polizeigesetzgebung, in dem alle Stellschrauben gedreht werden, meine ich, meint die Vereinigung der Niedersächsischen Strafverteidiger, dass das Gesamtgefüge, Bürgerrechte, Menschenrechte im Kontext zum Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung, die sicherlich da ist, in eine gewisse Schieflage geraten ist. Also die, die, das Ansehen den Polizeibehörden immer mehr Ermittlungsbefugnisse, Eingriffsbefugnisse zu geben, für die, wie wir gerade schon mal gehört haben, teilweise objektiv wirklich keine Grundlage und keine Notwendigkeit besteht, meine ich, ist für den gesellschaftlichen Frieden insgesamt nicht, nicht förderlich. An dem Gesetzentwurf selbst gibt es an verschiedensten Entwurfsmöglichkeiten Möglichkeiten, was zu kritisieren. Ich will jetzt nicht alle Paragraphen äh, durchhecheln, die, die da auffällig sind. Äh, tatsächlich sollte man einzelne auswählen, die äh, besonders zu kritisieren sind. Insbesondere ist zu kritisieren, dass der sonst notwendige Richtervorbehalt vielfach äh, keine Anwendung mehr fallen soll. Dass Freiheitsentziehungsmöglichkeiten mit den Gewahrsamnahmen äh, unglaublich äh, lange ausgedehnt werden. Und dass die Begriffsbestimmungen äh, teilweise äh, nicht den verfassungsmäßigen Grundsatz der Bestimmtheit äh, genügen, was schon anfängt bei der neu äh, einzurichtenden oder geplanten sogenannten dringenden Gefahr. Wir haben das in Bayern beim Polizeiaufgabengesetz, die drohende Gefahr, hier ist es die dringende Gefahr, äh, vom Wortsinn ein bisschen was anderes. Wenn man sich die äh, Eingriffsvoraussetzungen anguckt, ist es aber doch äh, ziemlich ähnlich. Die Dauer der Freiheitsbeschränkung, die 2021 äh, des Gesetzentwurfes mit bis zu 74 Tagen ist exorbitant lang, nach dem, äh, im Moment sind es höchstens zehn Tage, nach dem letzten Gesetzesänderungsentwurf sollte es auf vier Tage reduziert werden, jetzt äh, sonst es bis zu 74 Tage werden können. Es ist ein Ungleichgewicht äh, im, im Kontext Strafverfahren zu beachten, wenn ich als äh, Beschuldigter in einem Strafverfahren in Untersuchungshaft genommen werde, muss mir ab dem ersten Tag ein Pflichtverteidiger beigeordnet werden, damit ich anwaltlich vertreten bin. Äh, nach dem Polizeirecht ist das nicht notwendig und möglich. Äh, flächendeckende Videoüberwachung, die eingeführt werden soll, mit der, äh, mit der Maßgabe, dass Plätze und Straßen überwacht werden können, wo es möglicherweise zu nicht nur geringfügigen Ordnungswidrigkeiten kommt. Äh, das ist das gesamte Stadtgebiet in Hannover, äh, vom Bahnhof über dem Kropke, äh, Stadionbereich, äh, äh, Hinterbahnhofbereich, Raschplatz, Weiße Kreuzplatz. Das sind alles Gebiete, wo es zu nicht ganz unerheblichen Ordnungswidrigkeiten, also nicht mal Straftaten kommen kann, was also komplett videoüberwacht werden kann. Die Speicher- und Löschungsfristen für die dort auf, äh, vorgenommenen Aufzeichnungen sind in dem Gesetz nicht ausreichend bestimmt. Ein wirkliches Problem, äh, was sich aus den äh, Neuregelungen ergeben wird, ist, eine, äh, ist ein Problem, dass der Bürger, der sich dagegen zur Wehr setzen möchte, äh, was seine Rechtsschutzmöglichkeiten anbelangt, einigermaßen eingeschränkt ist. Man muss sich das vorstellen, wenn die Polizei also sagt, wir haben äh, irgendein gefährliches Ereignis, was bevorsteht und wir gehen davon aus, dass derjenige dort Straftaten gibt, sei das äh, eine Demonstration, sei das ein Fußballspiel, sei das ähm, äh, was immer man sich vorstellen kann, ähm, dann ist es so, dass äh, das mit der sofortigen Vollziehung äh, versehen wird. Ich muss klagen gegen die Verfügung selbst. Ich muss ein weiteres Verfahren äh, im ein- Rechtsschutz machen, um versuchen, das zu stoppen. Das Ganze ist äh, bei den Verwaltungsgerichten wirklich ernsthaft teuer. Äh, die äh, äh, Verwaltungsgerichte sind geneigt, den äh, Polizeibehörden als äh, Fach sogenannten Fachbehörden immer einen Vertrauensvorschuss einzureichen. Es sind rein schriftliche Verfahren. Es gibt keine Beweisaufnahme. Also die Legende, die die Polizeibehörden bei den Verbotsverfügungen strickt, äh, wird eins zu eins übernommen. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit, äh, mit der Problematik, wenn ich als, äh, in Anführungszeichen, einfacher Bürger eine Strafanzeige gegen Polizeibeamte wegen Körperverletzung im Amt äh, einreiche. Was wird aus solchen Verfahren von 4000 entsprechenden Anzeigen, sind äh, im Promillebereich die äh, äh, Verurteilungen, Ist es zu verurteilen bekommen, äh, Im ganz weit überwiegenden Teil werden solche Verfahren eingestellt. Entsprechend ist die Verwaltungsgerichtsbarkeit bei polizeilichen Verfügungen zur Gefahrenabwehr äh, genauso äh, ja, im Schulterschluss mit den Polizeibehörden. Also die Verfahren sind teuer, die dauern lange und das muss man eben auch sagen, der Eingriff ist in dem Moment schon vorbei. Wenn mir verboten wird, zu einer Demo zu gehen, wenn mir verboten wird, einen Streik äh, durchzuführen vor den Werkstoren von VW, äh, und ich dann zwei Jahre hinterher vom Verwaltungsgericht bescheinigt bekomme, ja, das war nicht so ganz richtig, was die Polizei da gemacht hat, äh, dann kann ich mir diesen Beschluss übers Bett hängen, aber es nützt mir in der Wahrnehmung meiner Grundrechte nicht. Äh, dieses Polizeigesetz, muss man also insgesamt sagen, bietet einen, einen Haufen, einen, große, einen großen Umfang von, von weiteren Eingriffsmöglichkeiten. Der Rechtsschutz dagegen ist äh, ja verschwindend und teuer und äh, das Sicherheitsgefüge oder das, das äh, Gefüge Sicherheitsbedürfnisse, Bürgerrechte gerät dadurch äh, ja, aus dem Fuß. Das aus meiner Sicht. Ja, schönen guten Tag, Paul Giers, mein Name. Ich bin heute hier stellvertretend für den Republikanischen äh, Anwaltsverein. Der Republikanische Anwaltsverein ist ein bundesweiter Zusammenschluss von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten. Und äh, der Republikanische Anwaltsverein ist seit seiner Gründung im Jahr 1979 tritt er für das Ziel ein, Bürger- und Menschenrechte gegenüber staatlichen, wirtschaftlichen und oder gesellschaftspolitischen Machtansprüchen zu verteidigen. Wir haben hier, oder in Vorbereitung ist ein neues Polizeirecht. Vom Grundsatz her muss der Grundsatz gelten, dass ein rechtskonformer Mensch, normalerweise davon ausgehen kann, dass er in einer offenen Gesellschaft nicht erfasst wird und nicht überwacht und nicht gerastert wird. Polizeiliche, diese polizeilichen Maßnahmen, die da im Plan sind, stehen im Ergebnis nicht im Verhältnis zu den Freiheitsrechten einer freien Gesellschaft, sondern wir entwickeln uns tatsächlich zu einem Überwachungsstaat ähm, schrittweise ähm, und äh, das gilt es hier auch anzusprechen und äh, auch zu kritisieren. Wir haben oder sehen, insbesondere in der täglichen Praxis, sei es bei Versammlungsbeobachtungen oder anderen Ereignissen, stets eine Problematik dahingehend, dass die Deutungshoheit über unbestimmte Rechtsbegriffe oder diese dehnbaren Rechtsbegriffe, nämlich dringender Tatverdacht oder konkreter Tatverdacht oder wie auch immer, Ort natürlich die Polizeibeamten die Deutungshoheit darüber haben, wie sie das den Rechtsbegriff auslegen. Das führt in der Praxis oft dazu, dass erstmal polizeitaktisch erstmal die Maßnahmen eine besondere Rolle haben und auch in der Praxis erstmal durchgezogen werden und sich dann im zweiten Schritt oftmals dann auch erst überlegt wird, ob das dann alles so zurecht oder zu Recht gegangen ist oder rechtmäßig ist. Da erlebt man auch im prozesstaktischen Bereich, im verwaltungsrechtlichen Bereich oftmals, dass praktisch im Nachgang zu solchen Maßnahmen, wenn denn dann geklagt wird, man das Gefühl hat, und teilweise berichten es auch Kollegen, dass dann dort geschaut wird aus Sicht der Polizei, wie man diese polizeiliche Maßnahme praktisch gerichtsfest bekommt. das ist ein Problem. Einmal die unbestimmten Rechtsbegriffe, die Verhältnismäßigkeit von gewissen Gesetzen, die da in Planung sind, etc. Ich meine, dass wir aber auch nochmal insbesondere einen Schwerpunkt legen müssen auf die Erforderlichkeit des neuen Polizeigesetzes. Da scheint mir die Diskussion so ein bisschen dran vorbeizugehen. Also es gibt Politiker, die sich dann hinstellen und sagen, wir haben, es sind Gefahrenlagen vorhanden und die Frage ist ja, ähm, wo ja in wem sie denn konkrete Gefahren lagen. Also es reicht oftmals in der Gesellschaft mit gewissen Angstzuständen zu arbeiten, um dann halt eine weitere Repression äh, im Polizeirecht, in diesem Falle weitere Verschärfungen im Polizeirecht durchzusetzen politisch. Ähm, da ist die Transparenz aus äh, unserer Sicht nicht wirklich vorhanden, das ist eben auch schon mal erwähnt worden. Ähm, da wünschte man sich etwas mehr Transparenz. Man wünschte sich insbesondere, dass äh, bei den Grundrechten, bei der Beeinträchtigung von Grundrechten etwas besser und verhältnismäßiger abgewichtet würde äh, und äh, ein Ungleichgewicht zum Nachteil der freiheitswahrnehmenden Bevölkerung nicht in diesem Sinne stattfinden sollte. Der islamistische Terrorismus ist aus hiesiger Sicht nicht konkret mit Fakten gelegt. Der Fall Amri ist eben auch schon mal angesprochen worden. Da hat es ja nicht an der Überwachung gelegen, sondern da hat es ja an der, sage ich mal, soweit man das in der Öffentlichkeit nachvollziehen konnte, an ganz anderen Sachen gelegen. Auch darüber hinaus ist grundsätzlich die Abwehr von islamistischem Terror eine Aufgabe der... Verfassungsschutzbehörden primär und nicht Aufgabe des, der Landespolizei. Ähm, die Verfassungsschutzbehörden sind ausgestattet worden mit, ähm, ja, mit ähm, weiteren finanziellen Möglichkeiten, um genau dieser Aufgabe nachzugehen und da fragt man sich dann, inwieweit eine Erforderlichkeit oder eine Notwendigkeit besteht, dass äh, auch im Landespolizeirecht dann nochmal zu deklinieren. Ähm, da fehlen Antworten aus riesiger Sicht. Es ist auch insbesondere der FBI und andere Geheimdienste äh, durchaus eine weitreichende Zahl an Möglichkeiten haben, Menschen in den Vereinigten Staaten zu überwachen und dennoch hat es äh, im Ergebnis nicht dazu geführt, dass diese Anschläge verhindert werden konnten. Ähm, summa summarum, wird es nie eine hundertprozentige Sicherheit geben und äh, ähm, damit muss eine offene Gesellschaft auch umgehen können ähm, in der Abwägung zwischen weiteren Sicherheitsgesetzen und äh, der äh, Freiheit der Gesellschaft. Ähm, ich meine, dass der Heilsbringer für ähm, diese Problematiken nicht stets darin liegen können, dass die Polizei mit immer mehr weiteren Rechten ausgestattet wird. Ähm, sondern ähm, dass wir da, sage ich mal, sachlich äh, in die Diskussion gehen können und müssen. Und äh, dieses Gesetz ist ja auch, sage ich mal, relativ ohne Öffentlichkeit wird es versucht zu implementieren. Da denke ich, ist doch eine sachliche Diskussion sehr notwendig. Dankeschön. Ja, mein Name ist Katharina Luke und ich bin Bürgerrechtlerin, ich sitze im Beirat des Whistleblower-Netzwerks und klage ähm, gemeinsam bei einer Verfassungsbeschwerde mit Courage bei einer anderen Verfassungsbeschwerde mit meinem ehemaligen Parteikollegen Patrick Freier gegen zwei Überwachungsgesetze in Karlsruhe. Ich äh, habe eine Kolumne im Handelsblatt, in der ich regelmäßig über digitale Themen schreibe und ähm, last but not least war ich auch Spitzenkandidatin der Piratenpartei Niedersachsen bei äh, Landtags- und Bundestagswahlen. Ähm, daher ist mir, dass die Novelle des Polizeigesetzes in Niedersachsen auch ein ganz persönliches Anliegen. Ähm, mehr als 20.000 Menschen haben eine Petition gegen die äh, Novelle unterzeichnet. Hier in Niedersachsen äh, Tausende haben, obwohl die Demo, die Großdemo, noch ein Monat hin ist bereits Interesse auf Facebook. Gezeigt, dass sie zu dieser Demonstration kommen werden. Und wer in den letzten Monaten bei ähnlichen Großdemonstrationen gegen ähnliche Polizeigesetze in NRW, in Bayern war, hat gesehen, dass dort zehntausende Menschen auf die Straße gegangen sind. Und wer dort war, hat gesehen, dass es vor allem junge Menschen waren. Und wenn Sie auf die Bündnisliste schauen, wer bei diesem Bündnis alles dabei ist, dann sehen Sie nicht nur. Mit üblichen Verdächtigen der Bürgerrechtsbewegung und Seniorenvereine wie beispielsweise den EAV oder Digitalbrasch, sondern sie sehen auch zahlreiche Asten, Sie sehen Jusos, sie sehen JUDIs, sie sehen die Grünen, sie sehen ZOLLIT, sie sehen auch die werden -Würden. Und ähm, das überrascht nicht, wenn man sich das Gesetz einmal anschaut und ähm, versteht, inwiefern die neuen Polizeigesetze auch ganz konkrete Lebenswirklichkeiten der ja, der vernetzten Hut in ganz besonderer Weise berühren. Ähm, ich wurde gebeten, gerade zum Thema Netzpolitik ähm, bzw. Folgen für die Netzpolitik ähm, des Polizeigesetzes etwas zu sagen und ein extrem wichtiger Punkt oder der zentrale, das zentrale Problem, das wir am Polizeigesetz in Niedersachsen sehen, das hier vorliegt. Ähm, ist der sogenannte Staatstrojaner oder der Niedersachsen-Trojaner, der ähm, dadurch etabliert werden soll. Äh, zunächst einmal zur Begriffserklärung, was ist ein ähm, Staatstrojaner, was ist der Niedersachsen-Trojaner. Damit ist in erster Linie staatliche Schadsoftware gemeint, die auf ähm, Endgeräten, beispielsweise so einem Smartphone oder vielleicht einem Laptop, wie dem dort drüben installiert werden kann, unbemerkt, um, um beispielsweise verschlüsselte Kommunikation wie beispielsweise Messenger auslesen zu können, beizurichten. Und ähm, das ist nicht unproblematisch, denn ähm, das Bündnis weist darauf hin, dass ähm, der Einsatz dieses Werkzeuges nach wie vor kontrovers ist. Ähm, derzeit, und das war gestern noch ganz groß in den Medien, sind mehrere Verfassungsbeschwerden in Karlsruhe anhängig gegen den Einsatz des Staatsbürgern auf Bundesebene. Und da fragt man sich, ob es nicht leichtfertig ist, noch bevor ein Urteil ausspricht noch bevor eine Evaluierung des bisherigen Einsatzes des Bundestrojaners auf Bundesebene eben vorliegt, einfach vorschnell vorzubrechen und zu sagen, wir brauchen jetzt unbedingt einen Niedersachsen-Trojaner. Aus unserer Sicht ist das hochgradig leichtsinnig. Der Einsatz eines Niedersachsen-Trojaners ist auch aus dem Blickwinkel der Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger hier in Niedersachsen nicht unproblematisch, denn ein Niedersachsen-Trojaner würde ein nicht unerhebliches Sicherheitsrisiko für die Bürgerinnen und Bürger darstellen. Und dazu muss man sich noch mal sich daran erinnern, wie eine solche Software funktioniert. In den meisten Fällen nutzen sogenannte Staatstrojaner, also auch der Niedersachsen-Trojaner würde das machen, Sicherheitslücken in System, beispielsweise in Programmen, in Betriebssystemen, wie beispielsweise Android, ähm, iOS oder auch Windows. Ja? Und diese Informationen über, Sicher über Sicherheitslücken kann man bei kommerziellen Anbietern erstehen. Das ist ein Geschäft. Und diese werden dann eben ausgenutzt, um Geräte zu infizieren. Was bedeutet das also, wenn der Staat hingeht und solche Software einsetzt? Das bedeutet, dass der Staat Wissen hat. Boah, Wissen hat. Erkenntnis nimmt von Sicherheitslücken, die bestehen in unseren Endgeräten, denen wir vertrauen, auch die wir vertrauen und diese Hintertüren bewusst nicht schließt, bewusst nicht den Anbieter meldet, um sie eben auszunutzen, um Verdächtige zu überwachen. Und das Problem an der Sache ist, und deshalb kann es eben auch ein Sicherheitsrisiko sein, so eine Software einzusetzen, man weiß nicht, wer diese selbe Hintertür noch nutzt. Ja? Solche Sicherheitslücken werden auch auf dem Graumarkt oder Schwarzmarkt gehandelt. Und das Betriebssystem, das ein Verdächtiger benutzt, ist im Zweifel vielleicht dasselbe Betriebssystem, was ein Richter nutzt, was ein Politiker nutzt, ja? was vielleicht auch ein Priester nutzt, was Polizisten nutzen, was Unternehmer nutzen. Das bedeutet also, der Staat nimmt in Kauf, wenn er solche Sicherheitslücken bei dem Anbieter nicht meldet, um sie zu schließen, dass dieselbe Sicherheitslücke vielleicht benutzt wird von anderen Geheimdiensten oder vielleicht auch zu Zwecken der Wirtschaftsspionage, um Zugriff auf Daten zu nehmen. Das, ein weiteres Problem beim Niedersachsen-Turianer ist, dass, ähm, und das ist aus, aus unserer Sicht wirklich erschreckend, dass der Gesetzentwurf auch das Gefühl vermittelt, dass der Gesetzgeber sich nicht wirklich bewusst ist, was für eine Tragweite es hat, auf ähm, elektronische Endgeräte oder auch beispielsweise ähm, Cloud-Daten von Verdächtigen zuzugreifen oder mutmaßlichen Verdächtigen. Ja. Ähm, der Vergleich mit einer Durchsuchung oder einer Wohnungsdurchsuchung ist an dieser Stelle vollkommen irreführend. Denn wer meine Wohnung durchsucht, der weiß, wie ich wohne. Wer mein Smartphone durchsucht, der weiß, wie ich denke. Wer Zugriff auf ein elektronisches Endgerät von mir nehmen kann, kann je nach Einstellung eines Geräts sehen, was für Internetseiten ich in den letzten Monaten angesurft habe. Wer kann sehen, was für Suchanfragen ein Mensch getätigt hat, der kann das Protokoll aller Zeitungsartikel beispielsweise sehen, die jemand in den letzten Monaten aufgerufen hat oder die Filme, die man gesehen hat. Je nach Einstellung kann man über ein analoges Bewegungsprofil erstellen oder den Kalorienverbrauch rückwirkend herausfinden. Und wer Zugriff auf ein Endgerät hat, der theoretisch Zugriff auf alle damit verbundenen Dienste. Das sind auch soziale Medien. Das ist ähm, nicht, sage ich mal, das ist überhaupt nicht vergleichbar mit einer Wohnungsdurchsuchung, Wer mein Gerät durchsucht, ähm, der durchsucht in gewisser Weise ähm, ja, mein Denken. Das ist, das ist ein, ein größerer Datensatz, als er bei einer Rundumüberwachung ähm, jemals anfallen könnte, weil er eben auch rückwirkend gilt. Ähm, deshalb ist die Frage berechtigt, welche Hürden sind eigentlich für diesen umfassenden ähm, Eingriff in meine Freiheitsrechte gesetzt? Sind, reichen diese Höhen aus und sind sie verhältnismäßig und an dieser Stelle ähm, wird es ähm, aus unserer Sicht richtig hässlich im Gesetzentwurf ähm, das Problem des Begriffs der dringenden Gefahr, ähm, der ja um, rechtlich unbestimmt ist, ähm, schwammig ist, auslegbar ist, je nach Bedarf, ähm, wurde bereits angesprochen. Es ist ein Problem, wenn es beispielsweise im Gesetzgebung heißt, eine Maßnahme sei anwendbar, wenn, Zitat, eine Person, bei der bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie innerhalb eines übersehbaren Zeitraums auch eine zumindest ihrer Art nach konkrete eine terroristische Straftat begehen wird. Also es geht um eine Annahme. An anderer Stelle wird von einer Wahrscheinlichkeit gesprochen. Ja? Und dann fragt man sich, wenn Annahme und Wahrscheinlichkeit jetzt einen Eingang, verstärkt Eingang nehmen in unsere Gesetzgebung ja? und ähm, sich hier ein Paradigmenwechsel vollzieht der Polizeiarbeit was bedeutet das für mich als Bürgerin? Ja, in einem Rechtsstaat kann ich in einem in meinem im Gesetz nachlesen, was mich strafbar macht, welche äh, Taten dazu führen, dass ich mich strafbar mache und welche nicht Wenn jetzt plötzlich nach Annahmen und nach Wahrscheinlichkeit operiert wird. Bedeutet das, dass ich mir als Bürger gar nicht mehr sicher sein kann, wann bewege ich mich eigentlich in der roten Zone, dass ich persönlich von einer Überwachungsmaßnahme betroffen sein kann. Und das ist ein großes Problem. Ähm, Problematisch ist auch, dass kaum Kontrollen möglich sind, effektive Kontrollen, ob diese Maßnahme nicht auch äh, äh, falsch eingesetzt wird oder ob es da nicht auch zu Rechtsbrüchen kommt. Rein technisch ist es extrem schwierig, bei einem äh, Trojaner, einem Staatstrojaner im Nachhinein herauszufinden, äh, ob der wirklich nur das tut, was er soll. Ähm, und das ist nicht trivial, weil es bei Überwachungsmaßnahmen eben der Grundsatz gilt, dass ähm, er den Kernbereich der privaten Lebensgestaltung, dass dieser Kernbereich besonders geschützt ist und dass die Überwachungsmaßnahme eben möglichst wenig invasiv sein soll. Ähm, Im Jahr 2011 hat der Chaos Computer Club ähm, eine damalige Version des äh, bundes durchsucht und dabei festgestellt, dass der Trojaner dass der Softwarecode in dieser Form, in der dem Experten vorlag, eben deutlich mehr konnte, als gesetzlich machbar war. Und deshalb ist es unbedingt notwendig, dass auch hier eine ja, unabhängige Prüfung äh, vorgesehen ist, die nach derzeitiger äh, ja, nicht geplant ist, ähm, dass diese Software das tut, was erlaubt ist. Juristisch ist es auch ein Problem, dass. Äh, ein Richterbehalt vorgesehen ist in der Praxis, wird dieser Richtervorbehalt aber kaum zu der genauen Prüfung führen, die sich der Gesetzgeber wahrscheinlich vorgestellt hat an dieser Stelle, aufgrund der dünnen Personaldecke in der niedersächsischen Justiz. Problematisch ist weiterhin, dass äh, dieser tiefgreifende Grundrechtseingriff der Online-Durchsuchung der Quellenkommunikationsüberwachung <kühlen> äh, bereits von Amtsgerichten angeordnet werden können soll ähm, und ja, nicht vorgesehen ist, dass etwa höhere Instanzen, wie beispielsweise ein Landgericht oder ein Überlandesgericht, ähm, dies prüfen. Ähm, weiterhin soll es in dringenden, in sogenannten dringenden Fällen auch erlaubt sein, dass überhaupt kein ich in einigen Fällen vorgesehen ist und dass dieser bis zum Ablauf des dritten Tages nachgereicht werden kann. Das ist aus unserer Sicht grob fahrlässig. Bei einem hinreichend besetzten Richter, richterlichen Bereitschaftsdienst äh, bräuchte es so eine tagesfrist nicht. Ähm, die Devise kann ja nicht sein, wenn das Personal äh, bei der Justiz fehlt, wird an den Bürgerrechten gespart. Im Gegenteil, ähm, wir, müssen, wir dürfen nicht zulassen, dass äh, ja, die zu dünne Personaldecke bei der Justiz sich dann beim Abbau der, der Grundrechte niederschlägt. Und ein grundsätzliches Problem ähm, in Bezug auf den Einsatz des Staatsbehörden ist auch eben der bereits äh, mehrfach erwähnte Paradigmenwechsel. Wir ähm, gehen immer weiterhin, dass die Polizei ähm, ja einen falsch verstandenen ähm, Präventionsbegriff äh, mit Leben füllen soll äh, und das führt eben zum Risiko, dass äh, zunehmend auch Unschuldige im Raster solcher Maßnahmen landen können. Ähm, Leider habe ich selbst die Erfahrung gemacht, wie leicht es ist, ähm, falsch verdächtig zu werden. Ich habe einen Eintrag fünf Jahre lang gehabt in der bundesweiten Verbunddatei für Cybercrime. Mein einziges Vergehen in Anführungsstrichen war, dass ich eine Protestseite gegen Über ein Überwachungsgesetz ins Netz gestellt habe. Ich wurde nie dazu befragt, ich konnte mich nie dagegen wehren, ich wurde nicht informiert, ich habe mich nicht strafbar gemacht, es lief kein Verfahren gegen mich. Trotzdem war ich fünf Jahre lang in dieser Datenbank. Und so etwas darf in einem Rechtsstaat einfach nicht passieren und je mehr wir in diese präventive Zone gehen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass mehr Menschen so etwas passieren kann. Das wäre es von meiner Seite. Bevor wir zu Ihrem Nachfragen kommen, möchte ich noch auf die nächste Pressekonferenz am 4. September hinweisen. Dort werden wir alle Informationen zu der anstehenden Großdemonstration bekannt geben. Ähm, sollten noch weitere Fragen an unsere Expertinnen sein, die e Ihnen gleich noch die einzelnen Interviews zur Verfügung. Also, gibt es Fragen? Alles also, gesagt. Wenn alles gesagt ist. Ja. Ich war gestern bei dem Vortrag von Herrn Dr. Rolf Gössner. Der hat bei der Verdi gesprochen und er ist ja auch mit, Schriftführer für ich bin im Untersuchungsausschuss morgen. Und ähm, er hat da erzählt, dass er auch jetzt bei vielen Verfahren mit dabei war und dass sich extrem viele Leute dort auf den Verfahren auch gegen diese Maßnahmen geäußert haben und dass es anscheinend nicht erhört wird und dass Bremen jetzt quasi so die Ausnahme war, dass die Grünen dort hingelenkt haben. Und was ist in eure Meinung dazu? Ist das jetzt eher so die Ausnahme gewesen in Bremen oder wird das eher. Programm hier, dass äh, der ganze Protest überhaupt was bringt? Wir sind natürlich angetreten mit dem absoluten Ziel und der, dem Willen, dass auch in Niedersachsen das Gesetz nicht umgesetzt wird und alles andere Spekulationen und ich denke auch unsere Zahlen bestätigen wieder, wie auch die Zahlen in anderen Bundesländern, dass der Protest so groß ist in der breiten Gesellschaft, dass die Politik nicht mehr lange das durchhalten kann wenn ich vielleicht dazu was sagen kann. Eigentlich sind die Proteste ein Appell an Politik, wieder das zu machen, wofür sie da ist, nämlich für Freiheit einzutreten. Wir haben leider das Problem, dass die Exekutive sich mit der Politik gegen die Bürgerinnen und Bürger verbündet hat. Also da sind so Menschen, die sich wichtig nehmen, denen wird erzählt, da gibt es ein Problem, dann sitzen sie da, beratschlagen und dann kommen blöde Gesetze raus. Und eigentlich ist das ein Appell, verdammt nochmal, überlegt nochmal, warum ihr eigentlich da seid, warum ihr gewählte Volksvertreterinnen und Volksvertreter seid, äh, ihr seid dafür da, äh, darzustellen, also gegenüber der Exekutive klarzumachen, ihr müsst mit den Mitteln, die notwendig sind, die sollt ihr haben, aber nicht mehr, die sollt ihr auch nicht kriegen. Ne? So, dafür sind die eigentlich da. Das heißt also, im Grunde sind sämtliche Proteste dafür da, diesen Appell in die Politik zu bringen und ich erwarte mir, dass die Politik sagt, ja sorry, das war ein Irrtum, es war so ein heißer Sommer, Bundesweit Die Innenministerkonferenz hat sich nochmal zusammengesetzt und wir schleifen das alles und sorry, waren Fehler, Vorratsdatenspeicherung kippen wir jetzt auch endgültig und den Staatstrojaner lassen wir auch gleich weg. Das ist das, was ich mir von der Politik erwarte. Tatsächlich sehe ich uns in jedem einzelnen Bundesland Verfassungsbeschwerden einreichen. Und das ist traurig. Ziel des Bündnisses ist es natürlich auch etwas mehr evidenzbasierte Diskussionskultur in den Sachverständigenanhörungen einzubringen und dem auch Nachdruck in der Straße zu verleihen. Wenn man sich auf der Internetseite des Bündnisses einmal die bisher veröffentlichten Stellungnahmen der Sachverständigen anschaut, dann sieht man dort eine sehr deutliche Kritik an der Art und Weise, wie die ähm, angebliche Notwendigkeit von sehr tiefgreifenden Maßnahmen begründet wird. Beispielsweise gibt es ähm, keine valide, ähm, ja, nach wissenschaftlichen Kriterien, gut sauber ausgearbeitete Studie, ob Bodycams bei Polizisten beispielsweise wirklich jetzt in irgendeiner Weise irgendwas verbessern. Ja, es gibt ähm, auch keine valide Studie, die sich mit den ähm, ja, Risiken oder den Ermittlungs-, angeblichen Ermittlungserfolgen eines Staatstrojaners auf Bundesebene gefasst. Und ähm, der Entwurf wurde ja ziemlich schnell durchgepeitscht und soll auch ziemlich schnell verabschiedet werden. Und ähm, unser Ziel ist es auch eben trotz der Kürze der Debatte, die eben anscheinend von der Landesregierung nicht gewünscht ist, ähm, da mehr Fakten in die Diskussion einfach einzufügen. Ja, zivil vielleicht noch sagen. Also zivilgesellschaftlicher Protest ist äh, in einer Gesellschaft zwingend notwendig und äh, man sieht ja bei anderen äh, Protesten, dass äh, wenn äh, ausreichend Menschen zusammenkommen, es durchaus äh, politische Folgen hat. In Nordrhein-Westfalen äh, hat der Protest ja, sage ich mal, gegen das neue Polizeigesetz ja auch schon eine Diskussion ausgelöst und sobald ich informiert bin, ist das auch erstmal äh, das Polizeigesetz dort erstmal, ich mal, etwas zurückgeschoben worden oder die Verabschiedung des Gesetzes. Ähm, es ist schade, dass wir in Niedersachsen ähm, ja, äh, eine Landesregierung haben, die dieses äh, Polizeigesetz verschärfen möchte. Man sieht ja in anderen Bundesländern, dass es nicht flächendeckend so ist. Es gibt ja Bundesländer, die da nicht so Regelgebrauch von machen. Da fragt man sich dann, äh, wieso, weshalb, warum ist das in anderen Bundesländern anders als hier. Und ähm, am Ende, sage ich mal, könnte man in Niedersachsen denken, dass äh, Herr Uwe Schulemann noch Innenminister ist. Ähm, das ist er nicht mehr. Aber äh, so von der äh, Vorgehensweise würde man wahrscheinlich, wenn man das jetzt nicht besser wüsste, annehmen, dass Herr Schünemann hier noch Innenminister ist. Gerne auch einfach ein auf uns zukommen. Genau, das wäre auch ein wichtiges Anliegen. Aber äh, genau, das kommt danach. Eine Organisationsfrage noch. Ich habe nur heute zufällig gehört, dass in Göttingen, glaube ich, oder in einer anderen niedersächsischen Stadt in den nächsten Tagen schon eine Demonstration geplant ist. Also wird es jetzt noch weitere Demonstrationen geben? Genau, also in Göttingen, das Datum ist am in Braunschweig. Ja, Braunschweig ist am 18. August, genau. Also es wird, es sind mehrere Mobilisierungsdemonstrationen geplant. Und die, es gibt in Lüneburg, Bad Vermont, Celle und Göttingen und Braunschweig eben noch lokale Bündnisse, um dort vor Ort aufzuklären und zu mobilisieren. Die machen auch eigene Demonstrationen und das um dann für den 8. September in Hannover groß aufzuwachen. Und am 24.08. ist in Osnabrück noch wieder. Genau. Team. Und da nochmal eine inhaltliche Frage. Jetzt sind ja auch einige Fußball. Fan-Organisationen äh, in, in der Liste, ähm, da ist jetzt noch gar nicht die Sprache drauf gekommen. Wie, wie wird sich das, oder würde sich das Polizeigesetz auch speziell auf den Bereich Fußballfans auswirken? Ja, also kann man so sagen, Also ähm, der, der äh, Polizeiapparat hat Maßnahmen äh, der Repression die letzten zehn Jahre ausreichend an Fußballfans getestet. Also die, die Einführung der Meldeauflagen äh, ergibt sich aus dem aus den Gesetzentwurf, ist bis jetzt nicht spezialgesetzlich geregelt, äh, ist nach der Gesetzentwurf, weil man gute Erfahrungen beim Fußball gemacht hat. Äh, die, die Möglichkeit, Aufenthaltungsbetretungsverbote äh, auszusprechen, werden bei Fußballfans äh, getestet. Wenn man sich überlegt, was, was ich als, als äh, etwas engagierterer Stadionbesucher alles äh, über mich ergehen lassen muss, an polizeilichen Repressionen, dann ist das wirklich sagenhaft, also es sind äh, über Jahrzehnte geheime Datenbanken über Fußballfans äh, äh, geführt worden. Das, ich habe ein Verfahren gemacht, das Bundesverwaltungsgericht hat gerade äh, festgestellt, dass die, die Art und Weise, wie diese SKB-Datenbank hier in, äh, in der Polizeidirektion Hannover nur wird, rechtswidrig gewesen ist. Ähm, das ist alles äh, nach und nach aufgekommen, dass das äh, flächendeckend in verschiedenen Bundesländern gewesen ist. Der Aufschrei in den Medien war da aber einigermaßen gering. Äh, dann werden bei G20 20 Reporter nicht in irgendeine äh, Pressekonferenz gelassen, was auf irgendwelchen Listen sind und es gibt Sondersendungen bei Brisant und was weiß ich wo überall. Also man merkt einfach dadurch, wenn man mal diesen Vergleich zu den äh, Fußballfreunden nimmt, äh, dass das eben nicht nur äh, Maßnahmen sind, die, die, die Fans, Ultras oder wie man auch immer sie bezeichnen soll, trifft, sondern dass das eben Maßnahmen sind, die breite Teile der Bevölkerung treffen kann. Nur es trifft sie im Moment noch nicht, genauso wie es die Journalisten vor G20 nicht getroffen hat. Jetzt wissen sie, wie es sich auswirkt, wenn man in irgendwelchen geheimen Datenbanken steht. Äh, so ein bisschen das, das Gespür dafür äh, zu schärfen, dass das, was man an Fußballfans medial begleitet von, von wildschwingenden pyro äh, egal ob der Pyro gezündet wurde oder nicht dargestellt wird, dann trifft das eben zukünftig weite Teile der Bevölkerung. Wir haben gehört, was die Jugendorganisationen sich hier mit welchen Begründungen engagieren. Die wissen schon, doch, aber es wurde, also wurde viel an Fußballfans getestet. Deswegen wissen die auch, was ihnen blühen kann, was anderen blühen kann. Und deswegen auch muss man ja sagen, dass das also über die Rivalitäten der einzelnen Vereine hinaus dass sie sich hier zusammengefunden haben und gesagt haben, da ja, gibt es ein gemeinsames Ziel, gegen das wir aufstehen wollen. Das hätte sich keiner vorstellen können, dass Braunschweiger neben Hannover bei einer Demonstration sind. Das ist aber so. Vielen Dank. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Dr. Andreas Hüttel, Pavillon, Katharina Nocun und Paolo Dias und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Das ist noch ein gemeinsames Foto,